Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung. Das ist jetzt die dritte diese Woche. Ähm, ja, Montag die Eilmeldung zur Quest 2 und äh, gestern die normale weekly News, sage ich mal, und heute die 5.1-Version. Also ist eine Ergänzung zu gestern, weil die Ereignisse sich echt überschlagen und es immer wieder neue News gibt. Also äh, da muss man echt dranbleiben. Diese Woche wird ein bisschen... News-lastiger als äh, Gameplays, also Gameplay würde ich gerne sehr wahrscheinlich Freitagabend nochmal einen Livestream machen, äh, überlege ich noch, was ich da mache. Ja Leute, aber äh, während ich die Aufnahme hier mache, kam sogar noch ein Abo rein und äh, ja, wir sind jetzt bei 917 Abonnenten, also erstmal... Vielen, vielen Dank an alle Leute, die mich schon äh, so lange jetzt unterstützen, supporten, äh, die immer wieder in die Kommentare schreiben, die mir Likes auf meine Videos geben und äh, eventuell sogar die, die äh, Tweets von äh, Twitter da retweeten und so weiter und so fort und mich so toll unterstützen. Äh, vielen, vielen Dank ähm, auch für die netten Kommentare. Also da kamen echt wieder Kommentare, wo äh, ja wo man echt Bock hat, weiterzumachen, weiter Gas zu geben. Also das äh, motiviert so tierisch. Und äh, ja, danke dafür. Da waren äh, Kommentare dabei, die von äh, ja, alten Bekannten dabei waren, die mich echt seit der ersten Stunde supporten. Aber auch ein paar neue Namen waren dabei. Also vielen, vielen Dank, Leute. Äh, danke für den Support. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich diese Woche nochmal auf 917 Abonnenten komme. Also ähm, ja, also wenn ich dieses Jahr auf 1000 komme... Also freue ich mich mega und dann äh, habe ich echt mein Ziel erreicht. Kann ich nicht alleine schaffen, kann ich nur mit eurer Hilfe schaffen. Also unterstützt mich weiterhin. Kommentare sind mega wichtig, Likes sind mega wichtig, Wiedergabezeit ist super wichtig äh, für mein Ranking, damit der Kanal weiter äh, wachsen kann und äh, ja, weiter im, im Ranking hochkommt. Ja, das schaffe ich nur mit eurer Hilfe. Also erstmal vielen Dank für die Vergangenheit und eventuell noch für die Zukunft. Also danke dafür und äh, ja, bei 1000 Abonnenten wird es definitiv erstmal den zwölf Runden Thrill of the Fight Livestream geben, äh, wo ich mich dann äh, wirklich anstrengen muss, <lacht> den durchzustehen. Und dann gibt es mit Sicherheit noch mal den einen oder anderen oder einen Party Livestream, wo ich mit euch ein bisschen feiere, die 1000 Abonnenten. Vielleicht kann man das ein oder andere Glas Alkohol dann auch genießen, wer weiß. <lacht> Ja, auf jeden Fall Dankeschön dafür und jetzt kommen wir zu den News und zwar gab es wieder einen äh, Leak. Äh, heute ist ja die Facebook Connect, ähm, heute Abend, ich glaube ab 19 Uhr geht es los. Ich muss schauen, ob ich heute einen Livestream starten kann, Leute. Ähm, ich habe ab nächster Woche Urlaub und ich muss so viel vorbereiten noch und äh, äh, ja, eventuell, ich muss gucken, ob ich es spontan schaffe. Aber diese News wollte ich euch jetzt noch mit auf den Weg geben, von daher äh, diese schnelle Aufnahme hier. Ja, ein spanisches Magazin hat jetzt ähm, rausgegeben, es gab einen äh, Leak von Ubisoft und ja, die schicken ihre zwei Riesenmarken ins VR-Rennen und zwar Splinter -Splinterfell Cell mit Sam Fischer und äh, dann Assassin's Creed und äh, ja, das in VR. Leute, wie geil ist das denn? Also Half-Life Alyx hatten wir, äh, Er hat jetzt noch gesagt, ja, äh, walking, äh, walking Dead. Saints and Sinner, das sind ja Namen und Spiele, wo wir sagen, das sind wirkliche AAA-Titel und äh, natürlich gibt es ein paar Indie-Perlen -Indie noch dazu, ähm, aber VR braucht große Namen und äh, ja, Splinter Cell und Assassin's Creed, äh, mega geil, also ich freue mich drauf, ähm, da gehen wir gleich mal auf die Newsseite, dann habe ich noch eine kleine Hardware-News, äh, das Unternehmen Realmax Q1, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, startet jetzt eine Kickstarter-Kampagne für eine neue AR-Brille. Die soll wohl ein Field of View von äh, 100 Grad haben. Also man soll auch wirklich 100 Grad ähm, ja, Handtracking haben und auch Sicht Sichtfeld haben. Also schon mal ein bisschen mehr als oder das Doppelte mehr als äh, die HoloLens hat. Also auch schon mal eine gute Nachricht. Da gehen wir auch kurz auf, auf die News-Seite drauf. Und ja, jetzt mein kleines Intro und danach geht's los mit äh, Ubisoft VR. Ja, Leute, da sind wir. League, Assassin's Creed VR und Splinter Cell VR werden heute angekündigt auf der Facebook Connect und äh, werden mit Sicherheit auch Exklusivtitel. Davon können wir ausgehen. <lacht> ja, hier äh, Mix.de schreibt, wie oft ja man VR-Enthusiasten, die tollen Inhalte für VR fehlen. Grandi grandiose Produktionen wie Half-Life Alex, The Walking Dead, Saints and Sinners waren in diesem Jahr Mangelware. Ja, aber da muss man echt auch sagen, es gibt so viele ähm, kleine Indie-Perlen, die auch mega viel Spaß machen. Ähm, Hellsplit zum Beispiel, mega geiler Titel. Klar, ist keine mega Story, aber äh, das Spiel macht einfach mega viel Spaß und da wird es demnächst auch ein neues ähm, Video davon geben von mir. Ähm, guckt einfach mal auf meinen Kanal Hellsplit, falls ihr das Game noch nicht kennt, richtig gut. Aber da gibt es so viele andere Sachen. Vielleicht mache ich da auch mal ein Video zu von meinen Lieblings-Indie-Titeln. Äh, und äh, ja... Ja, dann, dann bekommen wir sogar noch Medal of Honor, ne? das äh, wissen wir ja alle. Aber äh, ja, interessanterweise war damals schon von Assassin's Creed und Splinter Cell die Rede. Und äh, da muss man echt äh, Ubisoft Danke sagen, dass die sich jetzt so wirklich ähm, ja, fokussiert haben auf VR und äh, uns die großen Namen äh, für VR spendieren. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob es auch für, für die Quest dann rauskommt, für die Quest 2, oder das würde aber jetzt nicht passen zu dem Karton, den wir gestern gesehen haben, den ich mir in meiner News-Sendung gezeigt habe. Ähm, da war keine Rede von Assassin's Creed oder Splinter Cell, von daher gehe ich erstmal davon aus, dass das momentan erstmal ähm, PC-Titel werden und äh, dann natürlich auch mit dem Oculus Link gezockt werden können, ne? Ah, hier, hier schreiben die auch noch was dazu. Interessant wird die Frage, für welche VR-Brillen diese Spiele kommen werden. Facebook wird heute Abend den ähm, ersten großen Leak dieser Woche zufolge die Quest 2 ankündigen. Ja, Mit XR2-Chip, 4K-Auflösung, den besseren Touch-Controllern und äh, ja, es wäre möglich, dass die Oculus Quest 2 vorerst nicht in Deutschland verkauft wird, bis Datenschutzbedenken deutscher Behörden ausgeräumt werden können. Ja, damit müssen wir natürlich auch noch rechnen, ne, dass uns äh, da äh, dieser Stein in den Weg gelegt wird. Ähm, aber da man ja immer wieder gesagt hat, äh, von Facebook-Seiten aus haben die gesagt, sie verkaufen die Brillen erst erstmal nicht mehr. Die haben die äh, international komplett aus den äh, Handel genommen, die Quest. Und von da aus kann man von daher können wir ausgehen, ähm, ja, dass die Quest 2 danach äh, in die Regale ähm, wandern wird und ja, es ist eine Frage der Zeit, ähm, bis, bis dann wirklich die, die Quest 2 auch hier verfügbar sein wird. Also das größte Problem ist doch momentan, dass zwei Konten äh, zusammengeführt werden, warum die Datenschutzbehörden da jetzt äh, Palaver machen und Stress machen. Und äh, ja, Oculus und Facebook ne, werden vereint. Und das ist in Deutschland nicht so einfach wie vielleicht in anderen Ländern. Da kenne ich die Regeln nicht. Und ähm, ja... Da die Quest 2 eh nur mit Facebook-Account äh, spielbar sein wird, sehe ich da jetzt momentan kein Problem, äh, dass die Quest 2 hier in Deutschland äh, Einzug hält. Von daher äh, nagelt mich nicht darauf fest, aber ich äh, habe keine Bedenken, dass die jetzt äh, hier nicht verkauft wird. Okay. Was haben wir sonst noch? Ubisoft scheint auch künftig weiter auf, wie ansetzen zu wollen. Ja, cool. Und äh, ja, Far Cry Dive to in, into Insanity habe ich ja gestern auch angekündigt äh, für die Arcade-Tallen. Und ähm, ja, aber hier steht auch, äh, steht auch noch äh, Ubisoft stockt sein VR-Team auf und baut unter anderem in Düsseldorf entsprechende Teams auf. Also ähm, geile News meiner Meinung nach für uns VR-Fans da draußen, äh, dass so ein großer äh, Konzern, Publisher da äh, auf VR setzt und äh, da auch ja seine Zukunft jetzt sieht. Ähm, kann nur gut sein für uns. Und äh, ja, dass sowas dann auch in Düsseldorf gemacht wird, noch cooler. Äh, Wäre cool, wenn äh, auch mal kleine ähm, Kanäle wie meiner von Ubisoft dann auch unterstützt werden und auch Keys bekommen. Äh, das wäre nice. <lacht> Ist mal, äh, leider nicht so einfach. Ich habe erst gestern von einem Entwickler gehört, ähm, da habe ich einen Key angefragt zum Testen. Die haben mir 100.000 Abonnenten als Grenze genannt, damit man Testkeys bekommt, um Review-Videos zu machen. Und äh, da habe ich nicht schlecht gestaunt. Also die leben weit weg von der Realität äh, meiner Meinung nach. Ich möchte jetzt hier den Namen nicht nennen. Aber ähm, 100.000 hat äh, kein deutscher VR-Youtuber, ja? äh, Voodoo nicht, Sebastian nicht und äh, ja, von daher äh, einfach lächerlich. <lacht> die haben natürlich andere Grenzen, die sehen Amerika oder äh, englischsprachige Kanäle und haben sich da die Grenze gesetzt, aber gut, ist halt so, muss man, nicht, äh, muss man mit leben. Aber äh, ich ähm, als kleiner Kanal kann mir nicht jedes Spiel kaufen, um euch äh, die zu zeigen. kann mir nicht jede Brille kaufen, äh, um die euch zu zeigen. Da fehlt mir echt das Geld zu und äh, ja, wie ihr auch immer seht, die Laufschrift. Ne, ihr könnt spenden, <lacht> kann ich nicht oft genug sagen. Also äh, jeder Cent würde da definitiv in die Hardware gehen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Könnt das gerne machen, äh, wenn nicht, ist es auch okay. Ich mache das hier nur just for fun. Aber natürlich würde ich gerne äh, mehr Hardware auf meinem Kanal auch euch vorstellen. Und äh, ja, ich muss in der Realität leben und äh, ich kann mir nicht jedes Jahr äh, alle Brillen kaufen. Ich kann mir nicht jedes Jahr äh, einen neuen Rechner kaufen, äh, neue Grafikkarte für 1500 Euro oder so. Und äh, ja, ich habe einen normalen Job, normales äh, Einkommen, sage ich mal. Und demnach muss man auch leben und man darf, darf da nicht äh, in, in irgendwelche Fantasiewelten abdriften und... Äh, alles kaufen und dann seine Realität wirklich äh, verlieren. Und das ist natürlich dann äh, ja, Haus, was man äh, bezahlen muss und äh, was man sich als, als äh, ja, Zukunft aufbaut. Das darf man dann nicht wegschmeißen dafür. Nur für den YouTube-Kanal zu pushen, sage ich mal. Also da muss ich Realität äh, vorsetzen, vor allem anderen. Auch wenn mir das hier mega viel Spaß macht. Also ansonsten würde ich gar nicht so viel Zeit äh, da reinsetzen. Alleine gestern habe ich echt bestimmt... Sechs Stunden äh, vom PC gebracht, bis ich die ganzen News hatte und äh, alles abgedreht hatte. Mit Videobearbeitung und so weiter und so fort. Also da ist, steckt echt viel Arbeit drin und äh, das sollte auch jeder sehen. Auch in den Thumbnails steckt viel Arbeit drin und das ist so viel. Und äh, ja, aber ich sehe in den Abonnentenzahlen, äh, das wird gerechtfertigt, meine Arbeit. Äh, das, deshalb macht mir das umso mehr Spaß. Ähm, ja, aber ich habe jetzt schon viel zu viel geredet. Ich wollte eigentlich nur eine kurze Newsendung machen. Aber äh, es gibt ja mal diese Timestamps und äh, in den Beschreibungen, äh, wenn ihr einfach von Thema zu Thema springen wollt, äh, die sind da angegeben, wann es losgeht mit dem Thema und dann springt ihr einfach weiter und äh, könnt nur euch die interessanten News anschauen. Ja, jetzt gehen wir zu Realmax äh, Q1 zur AR-Brille. Also los geht's. Realmax Q1. AR-Brille mit weitem Sichtfeld bei Kickstarter. Ja, die Kickstarter-Page ist auch online, die schauen wir uns gleich definitiv auch mal an. Äh, gehen wir mal ganz kurz auf die News von Mix.de ein. Und äh, ja, hier haben wir den Link zu, zu der ähm, Kickstarter-Kampagne. Die AR-Brille gibt es im günstigsten Fall für 420 Euro. Und äh, wer AR-Fan ist, äh, der sollte sich das definitiv mal angucken. Vielleicht ist das was für euch. Ich habe ja gestern schon mal erwähnt, ich finde äh, AR cool, aber ich sehe da noch momentan keinen Mehrwert für mich jetzt selber. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und äh, für 420 Euro ist natürlich äh, auch ein, ein guter Preis, sage ich mal. Aber Kickstarter ist halt immer so eine Sache. Ne? Also man, man gibt sein Geld, weiß natürlich nicht, ob man überhaupt was bekommt und was man im Endeffekt bekommt. Ne? Äh, die können natürlich viel vor, vorstellen und, und schreiben. Aber ob das dann wirklich der Fall ist, man geht da halt ein Risiko ein. Das muss man natürlich auch wissen. Ne? Also die äh, Brille... Soll ein weites weite Sichtfeld bieten von rund ähm, 100 Grad. Raum- und Handtracking unterstützen sowie via USB-C 3.1 kompa kompatibel sein mit XR-Controllern wie Nolo oder Ultraleap. Hier sind wir dann auch nochmal die Le Verlinkungen. Ja, da gibt es auch noch gleich zwei Videos, die gucken wir uns dann natürlich auch mal an. Und äh, ja, im Qian-Prototyp steckt ein Snapdragon 835, äh, der auf zwei Full HD Displays rendert. Ähm, ob es dann das fertige Produkt eventuell einen besseren äh, Snapdragon bekommt, vielleicht auch in XR2, weiß man natürlich nicht. Ne? Standard mätisch, äh, standardmäßig fun fungiert die qian brille als AR-Gerät. Deckt man die transparenten Brillengläser jedoch mit Linsenklappen ab, soll Qian als VR-Brille sogar per drahtlos Streaming bei Steam SteamVR laufen. Oh, natürlich auch cool. Hierfür werden allerdings die zuvor erwähnten erwähnten NOLO-Controller benötigt, sonst fehlt die Eingabemöglichkeit. Die arf erfahrungen mit q sind sozial teilbar. Dafür braucht es dann freilich mehrere q brillen die im gleichen WLAN hängen. Akku hat eine Kapazität von 6000 mAh, ist natürlich auch schon ordentlich, soll im Betrieb rund 5 Stunden durchhalten, was auch nicht schlecht ist. Wi-Fi, äh, Bluetooth, GPS und Sprachsteuerung sind ebenfalls integriert. Ja, also coole, coole Brille, würde ich sagen. Also von den, von den äh, Spezifikationen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, gucken wir uns mal ganz kurz, bevor wir die Videos nochmal anschauen, die Kickstarter-Kampagne an. Und äh, hier sehen wir uns ähm, 25.000... Euro erreicht. Und wie viel wollen die haben? Ach so, die wollen 25.324 Dollar erreichen und haben 28.308 äh, Euro, nicht Dollar. Man kann es hier umwechseln. Ne? Dann haben wir Hongkong-Dollar, aber das sind ein Euro. Und ja, die haben ihr Ziel schon erreicht. Und hier sprechen die von... Äh, 120 Grad Ultra Wide Field of View. Und äh, ja, zuvor war noch von 100 Grad die Rede. Ah, hier steht was: Standalone Headset, with a Field of View of Surpassing 100 Degrees. Ach, horizontales Field of View ist 107 und äh, das Vertikale ist äh, 53 Degrees. Also Diagonal Field of View ist 119 Degrees, wie wir es hier sehen. Ja, ist ja schon mal ordentlich. Also komplettes Handtracking ne? Ist natürlich auch cool, wie bei der Quest. Und, äh, ja, hier ist wirklich, da bleibt auch der 835er Snapdragon drin, der schon in der Quest auch verbaut ist. Glas kompatibel ist natürlich auch mega wichtig, wie viele Leute <lacht> wie ich tragen eine Brille, ne? Also sollte natürlich auch möglich sein. Aber ich habe eben irgendwas gelesen, es soll auch möglich sein, da, ähm, Korrekturlinsen dann wirklich irgendwie irgendwann einzubauen. Ähm, wie von VR-Optiker zum Beispiel. Ja, 120 Grad ist, ist super. Aber da kann man echt nicht meckern. 6 Degrees of Freedom Tracking. Das ist natürlich... Das ist natürlich auch cool, ne, wenn diese Funktionen sind. Da sind wir dann fast wie bei auch wie dieser Film nochmal mit äh, Tom Cruise. Ich komme jetzt gar nicht drauf, aber da, da fing es ja eigentlich mit an. Ne, wo diese da, ähm, wie er da alles äh, per, per Hand, Befehle, Monitore sich irgendwo hinzog und so weiter und so fort. Hier haben wir dann auch nochmal eine kleine Übersicht. GPS-Sensor, Wi-Fi, WiFi, Lichtsensor. Der Akku ist austauschbar. Hier haben wir Kam Kameras drin, also man müsste das mal anhalten können, das wäre eigentlich cool. Ja, das ist der AR-VR-Switch, <lacht> so nennen die das. Also man äh, legt einfach Plastik davor, äh, klemmt es ein und dann ist alles äh, wahrscheinlich dann dunkel. Man kommt, äh, bekommt kein Licht mehr von, von vornherein und äh, so kann man dann äh, den VR-Modus nutzen. Ja, coole Idee. Wenn es gut funktioniert, warum nicht? Ja, so kann man dann Fernsehen gucken. Ich habe mir gestern schon vorgestellt, wie das denn aussehen würde. Da habe ich ja Netflix AR vorgestellt und natürlich, äh, wenn es cool aussieht, äh, kann man sich einen riesen Leinwand einfach in den Raum reinziehen und äh, kann damit dann äh, Netflix und äh, Co. genießen. Ja, Brillenglas äh, freundlich. Ja, und soll wohl angenehm zu tragen sein. High-Performance-Chip. Okay, jetzt gibt es natürlich mit den XR2 einen viel, viel besseren. Aber der ist natürlich auch noch viel, viel teurer. Hier haben wir die 5 Stunden äh, Laufleistung und 100 Stunden im Standby. Hier haben wir das Hand-Tracking nochmal. Ne? Was für AR-Brillen ja noch was viel wichtiger ist als, als für ähm, VR-Brillen. In VR habe ich dafür noch keinen wirklichen äh, ja, Nutzen festgestellt. Bei Quest, also da fehlt es mir noch ein bisschen. An Support auch. Cloud XR App, ja. Da sind wir dann äh, irgendwann eventuell mal ähm, beim Streaming-Dienst, ne? Ja, eigentlich guckt euch die Seite an, wenn das für euch was ist. Also äh, hier gibt es echt, die haben hier mega viele viele Informationen drin und äh, hier haben sie nochmal mit, mit SteamVR, ne, dass man das damit verknüpfen kann. Und äh, ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal die zwei äh, Videos an, die die da auch rausgehauen haben. Hier steht Soon und Kickstarter und äh, ja, schauen wir mal ganz kurz rein. Hier haben wir so kleine Apps, ist nur in 720p, äh, das Video, da haben wir so ein klein, kleines Aquarium, sag ich mal. Okay, der spielt jetzt einfach ohne Controller, zeigt seine Hände und schießt dann irgendwo drauf, um irgendwas einzusammeln. Ja, jetzt nichts Großartiges, ne? muss man sagen. Videoqualität ist jetzt auch nicht so gut, um da wirklich äh, was zu sehen, aber ist reingefilmt, ne? also ist jetzt nichts gestreamtes auf, auf irgendeinem PC, ähm, wie ich mein Gameplay mal aufnehme, sondern ist wirklich da reingefilmt und dafür sieht es echt cool aus, muss man sagen. Aber das ist jetzt so eine Anwendung, die ich natürlich auch nie spielen würde. Also das äh, das ist dann eher was für, für Kinder oder so. Also da kann man sich die Fische dann größer ziehen, wie ich jetzt sehe. Okay, jetzt habe ich das erst so wirklich erkannt. Oder festhalten. Ach, die kommen dann näher, okay. Ja gut. Ist jetzt nichts Besonderes, aber... Da hören wir Wahlgesang dann, wenn man auf den drauf schießt. Okay, gehen wir mal zum nächsten Video. Ist auch wieder so ein kleines, kleines Video von denen. Was sehr laut ist. Das ist nur in 360p verfügbar, also noch kleiner. Da sieht es aus, ob sie so ein Multiplayer-Game jetzt haben mit mehreren äh, Realmex-Brillen. Gut, war jetzt nicht wirklich viel, viel zu sehen. Aber da auf der anderen Seite sieht man halt äh, wirklich, dass da jemand steht. Da kann man es erahnen. <lacht> ja, hier steht es auch Multiplayer-Game. Ne? So ist es natürlich auch cool, wenn man dann einfach so in einer größeren Halle ist oder draußen ist und äh, kann dann Multiplayer-Game mit noch jemandem zocken. Ist natürlich cool. Da fehlt es natürlich auch noch an, an guten Anwendungen, aber pja, warum nicht? Ne? Ja, Leute, das war es eigentlich mit der News heute. ist wieder länger geworden, als ich wollte, aber äh, ja... Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Wenn ich auch schon mal ein bisschen ausschweife, wenn euch es stört, gerne in die Kommentare. Wenn euch es gefällt, gerne in die Kommentare. Also, ähm, ja, wie ich eben schon erwähnt habe, Kommentare sind mega wichtig für meinen Kanal, fürs Ranking und äh, ja, Likes sind mega wichtig, Wiedergabezeit sind wichtig für meinen Kanal, um den weiter zu pushen. Und äh, ja, ich kann mich nicht oft genug bedanken an, äh, an, an euch. <lacht> ähm, ja, vielen Dank für euer Support und äh, ja, nehmt mir nicht übel, wenn ich nächste Woche halt äh, sehr wenig Content raushaue, da ich dann in Urlaub sein werde und ich weiß nicht, wie viel Content ich noch produzieren kann. Äh, also habt Mitleid mit mir. <lacht> Aber danach, wenn die Akkus wieder voll sind, dann gibt es wieder Content ohne Ende. Und äh, ja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da kommt mit Sicherheit das ein oder andere coole Event noch dazu. Ja, Leute, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschalten. Ähm, like raus. Abo-Button nicht vergessen und ich habe gestern erst noch gelesen, da hat jemand die Glocke vergessen zu drücken, also Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt, neue Livestreams gibt und ja, also haut auf die Glocke und äh, ich wünsche euch einen schönen Tag, bis dann. Ciao.